fast damit rechnet, dass schon wieder ein Kritscher-Treffer kommt. So, keine Verstärkungsruppen, cool. mein Gott. Kommen wir endlich mal weiter hier. Und ich will vielleicht endlich mal die Dings hier einsacken. zu Tränen gehört. Ich weiß es nicht. So. Da bist du eigentlich Lanzenkämpfer. So, stimmst schlimmste überstanden, nur kommen da noch mehr Leute. Wahrscheinlich kommen da noch mehr, ne? für Dings. So, deswegen doppelt, <lacht> doppelt der entsperrt. Dank. au. So, äh. 100 Prozent. Kommen wir von die 100 Prozent. Oh, ich glaube, Support tut technik irgendwie was machen. Da ja, guck mal, wie viel Kritische Treffer uns die so alles hat, weil sie im B-Support mit jemandem. Ne? ja Support machen also doch was. Cool. Sehr cool. Perfekt. Also, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, Support tut doch irgendwie was machen auf dem kampffeld Jetzt muss ich mal irgendwie jemand da aufmachen zu den Dingen, zu denen genau dich schon mal hier wolfball 23 irgendjemand muss jetzt hier mal aufmachen zum. zum äh, zur Schatztruhe. <lacht> oh, ich habe schon wieder nicht dran gedacht. Ah ne, ich habe links eingesetzt, drin. genau. Ich habe schon wieder Gift nicht beachtet, für Schaden, ich dadurch bekommen würde. So, nur die bewegen sich perfekt ist der zufall will ist sie gerade hier also kein zufall es gibt keine zufälle so er wenn mal das dann das du kannst so lange das wo haben Darf ich dich mal kurz blatt Ah, mein Charakter holen alle auf. Ah, Figur sehr gut. Ah, Geschicklichkeitsdieb, das ist auch nicht schlecht. So, 24, 21. Jetzt kann ich eigentlich hier reingehen, ne? Das ist nicht eigentlich ein Hammer. Der wäre nicht schlecht jetzt, ne? 20 was ich machen könnte ist ich ich mache den ja Und dann für meinen nächsten Trick... gehen wir dann Donnerschwert wieder. Jetzt machen wir den hier. Oh, den erleben wir sogar. Nee, tun wir nicht. den ja. Okay, was kann jetzt hier passieren? 24, 21. Oh ja, er du was mit überleben? Heilstäbe reichen noch locker aus. also kannst davor damit 20 mann Na gibt aber auch bis zum Ende des Kampfes hier anhält, ne? Und ich kann mal eigentlich hier platzieren ne? Na mal. Einfach ja schnell reingehen, das Ding holen dann wieder abhauen. So Anna hat ja am B-Support in meinem Hauptcharakter, ne? Ich denke, packe ich sie mal hier in. Denke ich nach, ne? Ich mach mir zu mir jetzt und Du sollst halt eigentlich überleben, ne? Oh nee, das, ist das Clan. Hey, was geht? Na, ich glaube die so um sind endlich mal zu Ende. Oh, Weihwasser, hm. der erhöht für ein paar Runden die Resistenz. Benutze ich eigentlich nie so wirklich. So, ja mein Kill für dich. Hat ah, er macht also auch ganz schön viel Schaden, ne? Ja, genau geschickkeit plus zwei gegeben ja, macht vielleicht einen unterschied ne? ich glaub, die antidots werde ich alle verkaufen er ja, hat verteidigung plus zwei ein hammer sie kann ihn fertig machen als wäre es absolut nichts das machen wir auch. Und rennen. Jetzt ist der Kopf ab. noch bis Level 20 erfahren, damit ich die entwickeln kann. Dann sehen wir auch mal die ersten Klassenwechsel. Ja, so, warte mal, du hast ein panzerbrecher oh. nein das gibt es jetzt einfach nicht, Mann. Das tut es jetzt einfach nicht geben. Okay. ich habe gerade 2000 Geld bekommen. und daher. Ja. So und das Donner schwert tut ja sowieso nicht. da ja, Verlegung hätte ich einsetzen können, genau. Oh. Hätte ich ihn da können. Und ja, ich schieben aber so. Wir nehmen Bikini Bottom und schieben ihn woanders hin. Das war göttlich das. So, perfekt. Ah! ich noch ausgemacht. ich habe eine spirale gemacht oder eine pirouette pirouette nicht eine spirale <lacht> okay ich glaube wir haben ja mehr resettet als in Tiki's level aber trotzdem finde ich das level ja noch relativ chilliger als das letzte ne? <lacht> kann man so sagen ne. oh, ich will gerne du hast ein Schnitt, Da will ich definitiv von beiden angreifen. Kann man eigentlich damit kritten? Meistens kann man mit den... Mit Fernkampfwaffen, und so magischen Schwerten, kann man normalerweise nicht kritten. Oh, kannst du ihn erledigen? Ja, wenn du mit beiden Dingern triffst. Oh. Das war schon gleich am Ende, ja. So also gleich, ne? Immer gehen für Support. Geschicklichkeitstyp, genau, da ich dran gedacht angedacht damit. Der richtigen Einheit wäre bestimmt auch voll überbaut. Oh, dann auf Junaka <lacht> noch mehr ausweichen. Oh. Ich will Level 20 erreichen. Erfahren vier. Okay, also fünf Level drunter ist ist Er es gibt vier Erfahrungspunkte dafür. Gleich mal, das gleich mal habe ich nicht gesehen. Ich sehe ja schon genau was kommen wird. Ich gehe dahin, ich will mir schön die Schatzstrohe einfleiben. Dann kommt Hector, bewegt sich Bewegt seinen dicken, muskulären Hintern auf uns zu. Ja, war das du lang schwer halt warum oh, kann mich so viel Dinger treffen stahl ich glaube ich warte auf jade sie ist so weit weg wird er ja von allen hier getroffen. soll also ich mache den hier. Ich kann einfach hier runtergehen. Mehr kann ich nicht. Okay, 23 und 21. Ist ja gar nichts. Mehr. Wurf bei plus 1. Hallo. Dann packe ich noch meinen Hauptcharakter hier nehmen. Ne? Dann packe ich sie noch hier hin, mit Protection. Und dann packe ich ihn. <lacht> Protekte. sie. da habe ich mich ehrlich gesagt schon gewundert, ob der überhaupt funktioniert. Ne? Kann man irgendwie jemanden, den man der am protecten ist, noch mal Protekten damit, wenn man jemand irgendwie zweifach irgendwie beschützen kann. Ah, wenn du mich treffen willst musst du erst meinen heiler treffen um diesen heiler zu treffen muss erst meinen anderen heiler treffen <lacht> <lacht> da würde ich lustig finden okay, dann bewegen sich welche oh Gott. Ich chance ein prozent aua also wieder haben war wurf bei meint ist plus 1 das ist deins plus 0 cool das ist ein gutes Level-up übrigens. Oh, da kommen sie alle. Also nicht alle. Der Deep bewegt noch nicht mal auf die Schatztruhe zu. Ich hätte eigentlich Schild einsetzen können. So, ähm, die würde ich hier alle am liebsten gerade erledigen. Okay, da wird ein bisschen wehtun, aber dafür ist er weg. leider nicht darauf achten wer jetzt gerade die Kills kommt ich muss hier alle erledigen hat er böse aus hat nicht mal jemand hier eine Stab oder so gehabt, Nehmt effektiv gegen Briten einheiten nämlich ha, bringt ihn nicht um So, ich glaube das wird nicht funktionieren mal guck wir mal Was mit dir das gibt es einfach nicht wie schafft er es denn immer leute mit 1 hp haben nehmen zu lassen ah, du hast natürlich ein lang ist klar und wurf bei unten stahl durch kohl cool. ich glaube das geht so nicht ich glaube ich hätte jetzt zurückgehen sollen oder so ne habe ich hier genug leute um das alles zu schaffen halt ähm, nein nicht du, du. Ja, aber den sein ding bringt es leider nicht so sehr leider ich glaube ich muss dich mal erledigen ja ne? wenn es ein heiler so, er kann sogar ja, relativ viel aushalten wenn ich ja alles hier blockiere dann ist er eigentlich noch machbar okay gibt es nicht mann Warum hält von allen Leuten der Dieb so viel aus, ey? Geht da nicht mit rechten Dingen zu, Mann? So, ich muss, glaube ich. Brainstorm, ja, gut ausgehen. So, was könnte er denn ja angreifen? Er macht 22 Schaden, ne? Du null Schaden gegen ihn. Du machst plus minus Gift natürlich wieder, aber man hm, kann ich ihn da packen, dich, ne? Wenn ich einen kritischen Treffer machen würde, dann wäre er weg. Oh. Ich merke gerade, ich habe noch zwei Leute hier. So, da bringt aber nicht, glaube ich. schlimmste was passieren kann ne? Weg dich heraus Ihr geht auf ihn los er macht nichts an schaden ich meine er hat noch einen. Mhm. was ist das meister an schaden mit ihr machen könntet oder gegen wen oh, ich kann gar nicht protection einsetzen verdammt 22 okay mal gucken wir müssten dann eigentlich überleben Berühmten letzten Worte ich bin mir ziemlich sicher wir müssen das hier überleben ne Okay, du gehst auf ihn los. Oh, macht eine Menge Schaden, sich gerade okay. Ja, okay, wir sind sicher. Wir sind sicher. Okay, die Kamera wieder zurück. Danke. Hm. Also, was hier. Okay. okay. Ich überlege gerade, wer den kühl abholt. <lacht> äh, mit dem Donnerschwert muss erledigen können, ne? Ja. Resistenz 3. Ja. nach einer menge tot aus ja, Schade, leute die an koop schlägen beteiligt sind ich auch Erfahrungspunkte kriegen oh, geschicklichkeits die boah, ich liebe diese fähigkeit hier ist mal geschicklichkeit plus zwei auch noch ey. da kann man voll es voll übertrieben finde ich so, wie heißt wenn du den kill abholst da um jemand nein liberation Fall hat du kritisch, ne? Über den fall du kriegst 45 HP mann es unnormal Die 60 ist normalerweise in alten feiern dem spiel das maximum er hat schon 45. Uh, also ja, nehmen aus dann mal anders halt aber auch also, die Skill aktiviert, aber trotzdem nichts gemacht. Ja, schnapp, schnapp du dir den Anna. Ja, haben schon Level 20 erreicht? Nein, aber noch eine Heilung. Dann was. So, so macht man das. als Korbschlag triffst du ist klar Aber... Oha. Oha. Okay. Wir bewegen sich echt nicht bin ich gut Was ich vergesse mal heiliger schild einzusetzen ne? gibt keinen grund das nicht aktiv zu aktivieren Ah, noch einmal heilen. Ich kann mir nicht vorstellen, die ganze Zeit hier hochs und wartest. Ich muss wahrscheinlich mitten im Kampf die Truhe öffnen, ne? Pass auf. Wir haben Steibbogen und Langbogen, cool. Einzige, der das ja machen kann, ist er. Ne? Ah, da kommt er. Ah. Was sagt man jetzt? Jetzt muss ich im Kampf gegen ihm die Truhe öffnen. Das gibt's nicht. Wie soll ich denn da bitte schön machen? Perfekt, auch noch als erster Ei. Oh Mann, wie soll ich das jetzt wieder machen? Ich meine, es gibt eine Strategie, ne? aber die ist super nervig die Strategie wäre ich würde jetzt alle hier nach hinten packen und den so ausmanövrieren aber das wäre voll lahm ah, wie viel kannst du dich bewegen vier das ist nicht so viel ehrlich gesagt das ist so deine standard bewegungsanzahl habe ich einfrieren ich habe blockieren verdammt halt Wo ist er? Und schon hält hat sowieso aus nee, der hat genug Abwehr, Nein! aber solange ich noch nicht in deren Reichweite bin, ist das ja okay oder ich den Zug machen, bevor er sich bewegt. dauert für dich das ist super nervig aber mir gefällt wenn kann man kaputt machen Hey, maximum kohl cool. mir sagt man nicht da kann man kaputt machen zerstörbar willst es mich auf den arm nehmen wir haben es ein lakt jetzt ja mache Jetzt ist aufzubewahren. wir den hier. Nein, wo ist? beschützen. Und er ist Level 20, das heißt Level 20 ist das Maximum. Da, was macht er jetzt geht er trotzdem erstmal auf das ding los geht echt aber wenn er sich immer als erstes bewegt das heißt er das heißt er kommt da nicht so raus so schnell ja, ich da gefällt mir aber ich glaube so will ich das machen Ah, verdammt das ist nicht so gebracht Ich dachte, ich hätte ja was. ja was wir machen hat jetzt so. Machen das jetzt so. Ich würde jetzt so machen. Nur überlegen, ich kann halt nicht hier platzieren. Ich muss das halt hier platzieren. Dann und dann geht er da raus. Er geht auch hier raus, Ne? weil er kommt dann hierhin. Macht er kaputt? Ne? Dann bewegt er sich herunter. Dann bewegt sich hier runter. Dann ist dieses Gebiet noch frei. Also, ich muss halt da platzieren. Dann nix woanders. Jetzt muss den ganzen Weg da vorne rausgehen. Ist kein Problem ist. So, ich mache das jetzt so. Hat er jetzt immer was anderes gesagt. Ich werde ein Arzt, der kämpft und heilen kann. Nee, ich glaube es generic, ne? helfenwind helfenwind ich glaube soll die gehen eher auf john los weil der treffbar ist ne? Äh, weil er nicht kontern kann Aber schon mal passiert. den hier. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle... Du halt genauso ablaufen, wie ich mir halt vorstelle. Ich bin so ein... So ein Handwerker der deutschen Sprache nicht wahr So er bewegt sich immer als erstes. Ah guckt sich mal die da oben an. Es hat er sich nicht da oben hin bewegt. Ich glaube, dann einfach nicht mal. Nein, nicht mein Shuttle-Dompelgänger. doppelgänger dich da einer an. Die sehen aber noch weiter. Du, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kann ich wieder das machen? ein verein von den Magier hin ja fällig hektor wird er nicht so viel bringen also ich ein bisschen ankotzt, ist ich krieg jetzt keine erfahrung dafür für die blockierstäbe sind ein paar viele leute gerade Blatt auf dem Platt habe ich gesagt Musst du daneben das gibt es ja jetzt nicht unter mein dach hier hast du daneben habe ich den da oben um überhaupt getroffen habe ich hab mir Ich platt. Das ist besser, als ich erwartet hatte. Was hattest du erwartet? Was hattest du erwartet? Ein Problem ist, er lebt noch. Er macht Schaden. Verdammt. du bekommst noch erfahrungspunkte von daher sehr wohl cool. sie ist auch level 20 cool So, was kannst du denn hier Schlimmes machen? Eigentlich nichts, so was ich natürlich herausfinden will. Ist kann ich hier schon meine Klasse wechseln? Dann würde ich das nämlich jetzt machen. Sie sieht nicht so aus. Die sind nicht hier. Verdammt, das ist, ich kann nur, nur im Sommer hier wechseln lassen. Dreck, ich bin auch schon level 20. Mann. an erfahrungspunkte einer ist an oder So. als erster ich würde ja lieber hat die sich daraus bewegen ne dann kann ich mich mit denen kloppen aber ich glaube das spiel hat irgendwie daran gedacht ne stinker spiel okay so bitte beim ersten mal treffen ja, oder da ist wir müssen uns um hektar kümmern nach Was hat Elixia? Dafür riskiere ich mein Leben von Elixia, dann auch nicht mal voll heilt wie in anderen Feiern Emblems. So. Ja, deine Anne. So, du kannst mich ja nur mit dem Dings angreifen, ne? Mit dem Runenschwert, hat mir 21 Schaden macht. Magischen Schaden. Da habe ich doch was hier. Was ja nichts Übles ne? Einfach Zug, einen Folgeangriff ausführen. Effektiv gegen die einer kann durch Fähigkeiten Schmetterwaffen zieht auch nicht bewegt werden. Okay. Du bist außerdem nicht so schnell. Oh, Ein erster Angriff nach wird für mich verhindern. Chance in So, hast du irgendwas sehr gemeines, wenn die einen angegriffen wird? Gibt man Dürfte es eigentlich nicht viel machen? Ja. Ne? Wenn wir da einfach reinpowern, ist das halt eigentlich klappen, ne? Vielleicht. Mal schauen. Ja, Gift. Ich vergesse es nicht mal. Ich vergesse jedes Mal das gibt So, da dürfte eigentlich uns jetzt nicht töten, ne? Oh hat schon wieder? Okay, das ist nicht das, was ich wollte, hast du machst. Okay, cool. Äh, das war das hier, physischer Angriff? das hast du gerade gemacht? Das hier, Auge des Sturms, ich habe mich aufgepasst. seine verteidigung das symbol da das hier ist das Symbol. wohl überbruch die und hier kann vereinzung ein folger ausfüllen der angriff nicht dank der gegner nicht ein Folgeangriff. ja aber mit dem dings dann mit dem bodenschwert was nicht so viel abzieht ne ja komm komm ruhig her. ich müsste ich müsste trotzdem noch eine menge schaden machen gegen dich die ganze Zeit heiliger schild einsetzen er so. kann nur mit dem roten angreifen und macht nicht so viel schaden ne? selbst mit dem gift nicht oder so. alter meine im mit magie Jetzt haben wir halt tümliche Probleme. Wir müssen ihm mehr Schaden machen, als er uns austeilt. Und wir müssen ihn zweimal kaputt haben Natürlich, ich kann ihn eigentlich nur mit Magie angreifen. ne? Du hast einen Folgeangriff nicht mehr. ne? Das, ist das schlimmste, was du machen kannst. Ist oh. Panzerte und habe ich gar nicht ne? hat du machst gegen mich auch mehr Schaden ich meine Klang kann ihn voll einfach fertig machen ne eine verteidigung von 24 weiß was ich kann das eigentlich voll einfach machen jetzt passt mal auf meine was mal auf, was ich hier für eine geniestreich strategie ausgefehlt habe. Ne? <lacht> ne? Und strategie. Gute Strategie, ne? Einfach nur eins zurück bewegen. Okay, oh mache ich jetzt? Äh, warte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. <lacht> weißt du, der ganze Stress, ne? Um hierher zu gelangen. Und dann so was. Alter, also, warum haben die denn auch ein Rundenschwert gegeben, ne? so tanken ne? da muss ich irgendwie wieder hoch ein er muss sich ja irgendwie wieder hoch ein ne? äh, ruhenschwert jetzt ist er auch noch vergiftet sein kollege auch kann ich den jetzt mit einschlag erledigen hat er wieder er hat gemacht. Okay. So, also was bedeutet das jetzt? Jetzt kann ich keinen Vorgang machen. Denkst du nur, weil du jetzt nach rechts gegangen bist, einer links gegangen bist? Also von dir aus nach rechts, aber von mir aus nach links. Wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß. Mal folgendes hier. Oh. <lacht> Na, was jetzt? Daneben. Sehr geil. Okay. Machen wir die platt ja Ah, hier oh, geht gar nicht. Ich kann das hier noch einsetzen, ne? macht ihr noch nicht mal fertig? Ja. so also alle gegner erledigen jetzt so cool aus in dieser schwarz goldenen rüstung Ich krieg noch genug Schaden rein hier für Hector. Aha, nein, das gibt's jetzt nicht mal. Hm, oh, guck mal hier. erwartet ja, warte, man er sich jetzt nicht hoch. wenn ich, ich ihn erledige hm, reicht das so schadensmäßig ich will natürlich mit ihm ja dem dicksten schaden raushauen ne? ich muss erstmal den hier machen Okay, cool. ja, oh, war ja nichts mehr, ne? Keine Silberkarte oder irgendwie so, ne? Halt, äh, eingesackt eingesagt. Hm. Ah. Oh, da sieht man sogar, wie viel er sich heilt. Ah. Ja, er ist super tanky, ne? Aber... Die Sachen Magie ist genau wie bei Ike, ne? Ike, kann auch nicht so viel Magie aushalten. So, cool. Jetzt kann ich eigentlich ihr oder eben den Kill geben. Hm. Sie wird auch ein Level abbekommen, ne? Ja. Aber er auch. Er wird ihn sogar fast nicht killen, ey. Mein da ja, kommen Oder... Mh, ja, komm. Mein Gott. mehr nach so ein gespräch natürlich hm. Alt gegen hektar ist das jemand sehen würde ich mache sogar zwei schaden ey. schauen da war meiner okay. okay damit war es das mit diesem kapitel mein gott ja okay sehe ich ja wow, das war jetzt nicht so schwierig wie mit Tiki habe ich mal etwas besser vorbereitet hier bei den fähigkeiten und so sehr cool da bin ich mir auch ziemlich sicher weil ich deinen ring wahrscheinlich nicht in der story benutzt werde 仲間 die Fang sind übrigens die böse organisationen vor allem dem 7 also, Assassin Assassinen gilt oder irgendwie so was. und Nino gehören auch zu denen. Bis sie sich anschließen? <lacht> Der seine Stimme wiederum finde ich passt wie die Faust aufs Auge. Ja, eine super coole, passende Stimme. Hey, das ist Es müsste nur noch Ellibot hier sein. Ich glaube, Lin wird nie im Leben Hector besiegen können im Spiel. Das beweist, dass wenn ich Marv gehabt hätte während der Tiki-Quest, dann, dann hätten die wahrscheinlich auch eine Konversation gehabt. Ne? Mal, Jetzt will ich die katze zwischen Tiki und Marv sehen. Aber ich habe Marv gerade nicht. そしてみんなと一緒にいた頃 Emblem Hector Emblem Hector verfügt über einen hohen Verteidigungswert. Er schützt und kann gegnerische Angriffe kontern. Die Sink Fähigkeit flinke poste ermöglicht Folgeangriffe, solange die Kapitel der Einheit über einen bestimmten Wert liegen. Die Bündniswaffe Wolfbeil fügt. Berittenen und Kapazitäten Gegner zusätzlichen Schaden zu, so das mehr oder weniger eine Rapier in Axtform. Die Bündnisfähigkeit uneinnehmbar erhöht den Verteidigung- und resistenzwert ein sobald sie angegriffen wird. Der Bündnisangriff Auge des Sturms verhindert Bruch sowie Folgeangriffe des Gegners, eigene kontermöglichen er Folgeangriffe. Also bei so dicken Charakteren das vielleicht sehr gut, ne? Jade oder, oder Louis. ich glaube wenn ich marv irgendwann habe dann möchte ich die tiki quest noch mal spielen und irgendwie weil ich nicht nur bis zu dem punkt spielen und dann einfach nur keine ahnung ich werde dann einfach irgendwann für mich noch mal spielen und einfach nur eine katzin dann aufnehmen wenn ich, ich nehme an da kam eine katzene dann ne? ja, du bist definitiv stärker geworden du kannst die klasse wechseln freue ich mich schon Aber da gehe ich dann irgendwie mit meinen stärksten Charakteren alle rein, ne, all meinen weiterentwickelten Charakteren. Damit das sehr viel einfacher wird. Da mussten wir auch extra noch mal diese ganzen Gebiete auch noch mal hier reinprogrammieren, ne? also neue sachen ja ne? ich mag diesen eine einen positive ausschreibung würden wir länger bleiben könnten wir schöne erinnerungen da klingt aber auch irgendwie als wäre irgendwie weil nicht so zufällige sachen habe ich jetzt mit dir geredet oder nicht ja ne kampf du ist doch nicht gelöscht seine halt du, ne? also als aller kannst du eine beserkerin werden Die Preise sind nicht die einzigen Sachen, die ich zerstöre. Nee, das hört sich komisch an. Preise sind nicht die einzigen Sachen, die ich... Äh, <lacht> ich hatte es gerade. Die ich stutze? Meine Preise sind nicht die einzigen Sachen, die ich kürze. So auch nicht sehr viel besseres hat als mir einfällt ich schaue ich ein aus der nähe zu sehen motiviert mich selbst weiter über meine grenzen auszugehen da die viel spaß auf der bank weil da wirst du wahrscheinlich um die meiste Zeit. So. ja klingt irgendwie wie so zufällige sachen Alter, du bist Level 20. Gib mir irgendwie 5000 in. Ich habe eigentlich gut gelevelt mit einigen Charakteren, finde ich, ne? Nächstes Mal sind es wieder andere Charaktere, die dann zu dem Zeitpunkt unterlevelt sind. Also nur die Charaktere, die ich auch mitgenommen habe, geben mir an so Sachen. Nehme ich dann sehr stark an, ne? Hm. ich muss sagen außerdem mal gucken was passiert wenn ich eine level noch mal spiele also ein gefecht mehr ob ich dann auch noch mal irgendwie durch die gebiete herumlaufen kann oder so nicht mal stark an ne? weil wie soll man sonst an einige tiere kommen ne? weil du hast ja wort euch keine möglichkeit die zu bekommen ja, du meistens schon immer in den neuen Gebiet reingehst vor du irgendwie hochleveln kannst ja okay wir gehen zur Weltkarte irgendwie konnte ich gar nicht wählen ob ich hier zur zu den göttlichen inseln nur so hingehen konnte oder nicht ne Noch stand hier so, und da sind 35 Runden hier steht jetzt gar nichts mehr ne Na gut, dann geht's auf zum zum somni Und dann irgendwann machen wir uns mal, oben links war glaube ich auch äh, 25, ne? Circa 25 Runden. Mal schauen. Bis dahin werden wir ja schon einige entwickelte Charaktere haben, ne? Um das einfacher zu machen. Oder schwieriger. Weil die Gegner ja auch entwickelt sind, ne? Aber gut. Aber einen weiteren Ring, den man nicht benutzen werden wahrscheinlich ja neue Sachen nicht hier einseilen muss hm, wir gucken uns erstmal die unterstützungsgespräche an mit fram weil sie uns geilt hat eine menge ne? ihren support habe ich noch ihren support habe ich noch relativ Gut im Kopf, weil ich den immer aufnehme, bevor der Aufnahme um zu gucken, ob alles läuft, D damit ich nicht wieder so Soundbugs habe. Der Support zwischen den beiden ist immer der ganz oberste. Deswegen ich mich doch, wie sie sich wie sie am Fangirl war. Du 応援<笑> das gerade Level 20 erreicht ja der Ironische jetzt ich werde sie auf jeden fall nicht benutzen in der nächsten kapitel weil ich jetzt andere heiler habe zum malen Ivy. eigentlich ist es eigentlich nur Ivy die einzige Heilerin, die ich jetzt habe. aber ah, schauen. wir weitermachen. Klan? ich bewege ich befehle dir nicht zu schön Aha. Du sollst chillen. Du sollst chillen. Auf dass du mir vom Nutzen. Ich habe so viele Gegner letztens getötet. Gott, wenn ich nur noch einen von ihnen sehe. So, ja, Überraschung, die Heiler bekommen viele Supports, wo die Leute heilen, dadurch Supports anschlippen <lacht> Irgendwie sind wir ja draußen. Wie kann man denn da reinkommen? <lacht> どうしてみんな喧嘩ばかりしてるんだろう。 バンドル ich weiß nicht, ob er so riesig ist oder ob sie so winzig ist. Sie kam mir ja eigentlich nicht so klein vor. So im Vergleich zu Anna ist sie sowieso ein Riese, aber Perspektive war irgendwie komisch. So, Clan und John, ich sehe irgendwie. Gleichen Leute, ganz einfach. Majotte Simota. da nicht. ich <lacht> Ich es Ich es da ist es ich Ich Ich Ich habe したは 1人 で森へ入る so. Ach, was gibt es denn hier nochmal zu tun? Es gibt hier mittlerweile so viele Sachen. Anscheinend kann man irgendwann auf weibern reiten, übrigens. Das, das Spiel hat mir irgendwie was gespoilert im Ladebildschirm. statt irgendwie so was von... Oh, beim Weiwan reiten kannst du... Ich weiß nicht, was der Rest war, aber... statt irgendwie was von Weiwan reiten. Also, ja... Das gibt es anscheinend auch irgendwann warum ich das noch nicht habe ist irgendwie komisch weil wir haben IW <lacht> sie ist auf dem Weibern also wenn ich mir vorstellen können sie hat irgendwie ja ne sie hat noch vor allem all die Kronprinzen und Prinzessinnen haben alle irgendwie so eine fähig so eine Tätigkeit hier ne ja Alfred macht das Krafttraining äh, Angeln macht Diamant die Tamera macht den Flohmarkt hm, weiß ich was damit auf sich hat was will ich hier eigentlich gucken die ganze Zeit äh, Arena. Wollte ich das ist eigentlich das Einzige, was hier noch übliches, vielleicht noch ein paar Supports hier zusammen kratzen? Vielleicht und dann tun wir unsere ersten Charaktere. bei IA Leveln äh, Klasse wechseln lassen, so wir ein schickchen jetzt in die Arena. ne? am besten Level 20 hier, ne? steht auch irgendwie mit Maximum. Ja, hat den maximalen Level erreicht. Ah, okay steht sogar da ist gerade ich beiden grüne nummern sind immer maximum oder maximierte sachen von daher wenn ich die hier ja reinschicke dann wird ja auch irgendwann locker level 20 erreichen ne? aber unsere schwächen charaktere rein also schwächer ist gut ne? haben wir gar nicht mehr so viele er ja, ist noch level 13 und da war es eigentlich cool der gebe ich mal ganz schnell stärker verteidigung wäre gut ne? ich habe sie alle platt weil war der einzige der noch level links war 13 ich muss mich ja für irgendjemanden entscheiden und als die level begangen hat begonnen hatte waren da noch keine fliegenden einheiten deswegen habe ich gedacht oh, ich brauche keinen schütze weil hier sind keine fliegenden einheiten ne? ha. ja aber gut ne? ich bin mal langsam sicher er rüstet gar nichts sein dings aus Und da oben links sah man irgendwie nicht hier Ike oder so. ha. sein bogen ist sehr viel größer als meiner ah, verdammt ja da um Miniaturbogen, ey. Man könnte so viel hier maximieren in Sachen Erfahrungspunkte. Okay, gucken wir uns das noch schnell an. Oh. Treffen sich zwei Schützen aus verschiedenen Ländern. <lacht> Komplette Gegenteile treffen sich. Einer depressiv, einer glücklich, einer weiß, einer schwarz. <lacht> ないって。それに kronprinz aber スタールークを also der wichtigere Charakter von den beiden. Oh, ich weiß gar nicht, war Ivy eigentlich auch die Kronprinzessin? Hm? それですよ。そんなに <laughs> <スタルーク王子は面白いな。laughs> <スタルーク王子は面白いな。laughs> Tun die Leute andauernd an sich vorbei reden, ne? ha, Wie lustig diese Person ist. So altkriegt, du hast immer noch nicht ein Dein Ding hier abgeholt. ab. Jetzt aber. Oh, oh In der Eisengroßaxt auch noch, ey ja wir sind irgendwie sehr eng charakter dass er die ganze zeit verliert Hey figur Hat noch ein gespräch cool. Ja, also zu so viel Muskeln. Willkommen. Was der 岩は来者。僕 <laughs> right, also, Im ersten Treffen war Al Christ irgendwie voll cool und voll ernst, ne? und seitdem nie wieder. das also irgendwie hat Gegenteil wie schüchtern sein, ne? wo man erst voll irgendwie schüchtern ist vor jemanden, Damit wenn man sich angewärmt hat, ist man normal erst erst cool und dann voll schüchtern oder was? Also nicht schüchtern, aber depressiv. So, wer kann denn hier noch? Wer ist kurz vorm Level ab? Diamant, ja, aber du bist schon Level 15. Wenn ich meine weiterentwickelnden Leute hier reinschicken würde, würde ich dann auch nur gegen Leute weiterentwickelte Leute kämpfen eigentlich? Diamant, äh, nicht mit dem Donnerschwert, aber Fängt das überhaupt so was, wenn ich das mache nein bitte nicht wegwerfen hallo so. einer okay. ich wollte schon sagen ich habe immer komisches gehört oh, Mann du musst ein paar mal kritten ja yeah? wenn es geht einmal kritten bitte einmal kritten bitte danke cool. sofort ja habe ich schon gedacht zwei prinzessinnen prinzen bestimmt war zwei, zwei Hauptcharaktere. Soll ich der erste Support mit Ivy, oder? Schon wieder Geister. ただの草木の影お化けじゃなくて本当だわ。見間違える <laughs> Murjuts hat er noch mal Angst? Wo man, wenn ich wöhr man äh, äh, でもあ、 meinst du in edelstein oder diamant ja. so cool so nein als andere training mache ich auf screen ist genau das gleiche training durch schwäger ich letztens auch schon gemacht ja. dann speichern wir mal kurz und damit es zeit unsere ersten charakterie Klasse wechseln zu lassen. Wie mache ich das? Hier war da irgendwie ne Klassenwechsel Einheiten benötigen Fertigkeiten, Fertigkeiten, um in andere Klassen wechseln zu können. Zu Anfang hat jeder ein individu individuelle Fähigkeiten auf Gebieten, auf denen sie besonders talentiert ist. General, Lanzenkavalier. Okay. Einheiten können sich auf Fertigkeiten von Emblemen zu eigen machen. Dadurch können sie zu einer beliebigen Klasse wechseln. Okay, Kampfmeister. Uh. Er ist eine andere Klasse als hier Dings. Oh, ich kann mich hier schon alle Dinge angucken. Oberpriester. Oh, cool. Schwertkämpfer, Schwertmeister dafür brauche ich ein zweites dann genau. Dafür brauche ich ein Meistersiegel. Nötiger Level Kampf möchte Level, Kampf Mönch Level 10 aber ah, mit zweit ach das sind alles Dings hier? Warte, mal, es gibt zwei an von Helden. Einmal mit Lanzen, einmal mit Äxten. Schauen wir uns die mal alle an. Der ne? Kampfmeister ist natürlich das offensichtlichste, ne? Da kämpfer und Heiler, weite Heilung wird die Einheit durch einen Stab geilt, Werden bei allen benachbarten Verbündeten 50 der KP erstellt. Die Einheit erhalten hat hm. ja ne, Kampfmeister. Dann würde ich sagen, dann wäre Berserker Exe als Axtkämpfer Level 10. Okay, aber man muss da natürlich auch vorher die. Klasse da vorne bogen Bogenritter, Axtritter, General, Erzritter, Rittmeister, Wolfsritter, Schwertflieger, Greifenritter. Ich wusste es gibt. Irgendwie so weit wieder ritter Magier, Weiser. Da müsste ich sie zu einem Magier machen. Ne? Ich meine magie magiemäßig werden sie wahrscheinlich irgendwie besser dran als äh, als äh, hier so gemischt halt ne oh die wir können nicht hochleveln oh -oh. Ja, dann kriegt sie halt hier ne Kampfmeister so die bekommt ein bisschen mehr Stärke ich meine so schwach ist sie eigentlich nicht so Stärkemäßig kritisches Ausweichen drei Mehr Figur sehr cool, dann machen wir das. Ne? Dann fängt sie wieder auf Level 1 an, bekommt aber wieder sehr viel mehr Erfahrungspunkt. Äh, ja, Bonus an Werten, weil sie halt wieder von Level 1 anfängt. Ne? Sie kann noch mal 19 Mal leveln. So zeigt halt mal Kampfmeister. Oh, sehr geil so komme ich auf jeden fall mehr auf Aufmerksamkeit so von wir gott sehr cool ist auch ein bisschen anders aus hier irgendwie geändert? Nein. So, und Jan ist natürlich dann auch, ne? Und er kann zum Oberpriester werden. Okay, warum kann er zum Oberpriester werden? Hm kann kann stehen auf sich selbst anwenden. Weiter Heilung wird die Einheit durch einen Stab geilt werden bei allen benachbarten. nach habe ich ja so, Warum kann er zum Oberpriester? Hat er mehr Magie? Okay, Frau ein bisschen mehr Magie, ne? Ja, mehr Angriffskraft. sie also, hat ein bisschen mehr Angriffskraft bekommen. Das Oberpriester bekommt er ja sehr viel mehr Fähigkeiten, sehr viel mehr Werte, glaube ich. Ja, guck mal hier. Mehr Resistenz, mehr Glück. B und C. Was hatte, was hatte sie vorhin? Weiß ich gar nicht mehr, ne? Ja, wenn er schon Obermeister sein kann, dann äh, Oberpriester, dann machen wir... ne Jetzt machen wir das. Aha! viel Fehler, wenn ich so kämpfe. dank für all die Unterstützung, die ihr mir bisher gegeben habt. Okay, cool. Ja, kann man machen, ne? Das kann auch Magie einsetzen. Cool, alles klar. Mal zwei bessere Heiler. Ich muss mal kurz ihn sehen. Wie sieht er aus, Pandreo? Sieht relativ anders aus. B, S und C, B, S und B. Okay. Na gut, lass mal so. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ne? Nächste Folge geht es dann weiter mit Kapitel 14: Der Kampf um sollen und ja, dann sehen wir, wie es da weitergeht. Ne? Gut, okay, freue ich mich schon. Ich bedanke mich alle fürs zuschauen Ich habe euch heute gefallen. Wenn der Alter das doch bitte ein ein like aber das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, und da bin ich weg.